Hallo alle zusammen. In diesem Video werden wir über Windows PowerShell sprechen. Wir werden analysieren, was es ist, warum es benötigt wird. Wir werden seine Hauptfunktionen und grundlegenden Befehle analysieren und wir werden auch über das Schreiben und Ausführen einfacher Skripte sprechen. Als Sie den windows stabil geforscht haben, haben Sie diese Anwendung wahrscheinlich bemerkt. Sie finden PowerShell, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü klicken. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu starten. Zum ersten Mal wurde Windows PowerShell als Teil von Windows 7 als integraler Bestandteil des Systems veröffentlicht. Darüber hinaus war eine zweite Version auch für Systeme wie Windows XP und Windows Vista verfügbar. Die zweite Version war seit 2003 auch für Windows Server verfügbar. Höchstwahrscheinlich hat dieses Tool nur einen minimalen Nutzen für den durchschnittlichen Benutzer, aber für den Systemadministrator ist dieses Programm ein ausgezeichneter Assistent. Dieses Video ist für Empfänger gedacht. Für vorgeschnittene Benutzer sind die folgenden Informationen höchstwahrscheinlich nicht neu. Das Video enthält grundlegende,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 Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Schauen wir uns zunächst an, um welche Art von Werkzeug es ist handelt und warum es benötigt wird. PowerShell ist eine moderne standardsirte Shell, die Zugriff auf eine flexible Computerverwaltung und Computereinstellungen bietet. Tatsächlich ist dies dieselbe Befehlzeile, jedoch mit mehr Funktionen die IT-Fachleuten mehr Möglichkeiten bietet, das System der M7-Win-Familie zu konfigurieren. Einfach ausgedrückt ist dies eine Art universelle Verwaltungsfunktion. Die Shell bietet bequemen Zugriff auf Verwaltungstools wie SEO, WIM und IC und ermöglicht es ihnen normale Befehle auszuführen, um eine einzige Umgebung zu erstellen. In der Administratoren verschiedene Aufgaben auf lokalen und äh, remote Systemen ausführen können. Die Funktionalität der Software ist beeindruckend. Damit können Sie Dienste, Konten, Date Tresore, Prozesse und sogar Server verwalten. Die Shell bietet Zugriff auf die Arbeit mit SeO, Net und XMR-Objekten, das Ausführen externen Befehle, das Erstellen und Ausführen eigener Skripts und andere verschiedene Vergänge. Ver Ver PowerShell verfügt über eigene Befehle, wie die SEMS-Konsole, die als SEMS-Leds bezeichnet werden. Die Syntax der Sprache, die Definition der sems und ihre Parameter in diesem Programm unterscheiden sich von den üblichen, obwohl das Dienstprogramm programm viele SEMS-Befehle erkennen kann. PowerShell versteht Befehle wie CD, dir, Copy und dergleichen in dieser Shell. Es handelt sich um Aliase, die nur der Einfachheit halber dienen. Beispiel. Der Befehl, dir, den der Benutzer zum Anzeigen des Dateisystems eingibt, entspricht dem Synlet get -Chute. PowerShell bietet sowohl eine Konsolette-Schnittstelle als auch eine verständliche PowerShell ice Entwicklungs- Umgebung Integrated scripting. Integrierte und -E für Skripte. Um die Befehlzeilen-Schnittstelle zu starten, geben Sie einfach PowerShell im Ausführungsfenster ein. Um das Ausführungsfenster zu starten, müssen Sie die Tastenkombination Windows Plus R drücken. PowerShell IC wird mit dem Befehl gestartet, der seinen Namen im selben Ausführungsfenster entspricht. IC bietet dem Entwickler dank Syntexverhebung Funktionen zu Code, Auto, Vervollständigen und anderen Funktionen mehr Möglichkeiten. Hier wird eine Liste aller möglichen Befehle, deren Beschreibung und Suche in einer separaten Spalte angezeigt. Führen Sie den Befehl Hilfe aus, um sich mit PowerShell vertraut zu machen. Hier sehen Sie eine kurze Beschreibung der Arbeit und Anwendungsbeispiele. Führen Sie den Befehl Get Command aus, um alle möglichen Befehle anzuzeigen. In PowerShell IC werden alle Befehle in der rechten Spalte separat ausgeführt. Hier sind sie alphabetisch und nach Modulen sortiert. Sie können auch nach Namen suchen. Wenn Sie sich die Get-Command-Informationen genau ansehen, können Sie feststellen, dass Windows-PowerShell, Aliase-Funktionen und Cement enthält. Aliase werden verwendet, um die Eingabe von Befehlen zu vereinfachen. Zum Beispiel ist CLC ein Aliase des Befehls Clear Content. Simplets sind eine Implementierung aller in Windows PowerShell integrierter Befehle. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende PowerShell-Befehle, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. CD-Befehl wird verwendet, um zwischen Ordnern zu wechseln. Diese Option unterscheidet sich von Befehl CD aus der Windows Shell durch die Möglichkeit, sich in der Registrierung zu bewegen. Um beispielsweise den Registrierungsunterschluss Cell -E Edge maschines Software einzugeben, geben Sie folgendes ein. Der Befehl Get zeigt eine Liste aller PowerShell Alase an. Der Alas für diesen Befehl lautet Gal. Alle Aliase mit Ihren Prototypen anzuzeigen, müssen Sie den folgenden Befehl eingeben. Der Befehl getCommand wird verwendet, um eine Liste der verfügbaren Befehle abzurufen. Wir enthalten eine vollständige Beschreibung des Befehls getCommand, einschließlich seines Zwecks, seiner Syntax, seiner Optionen usw als Ergebnis des hell befehls Mit dem folgenden Befehl, Get-Service, erhalten Sie eine Liste aller auf diesem Computer ausgeführten Dienste. Um eine Liste der Prozesse zu erhalten, die derzeit auf dem Computer ausgeführt werden, wird der Befehl Get-Prozess verwendet. Der Befehl Set-Content oder sein Alias sc wird verwendet, um Werte in eine Datei zu schreiben. Wenn die angegebene Zieldatei nicht vorhanden ist, wird sie vom Befehl erstellt. Das folgende Beispiel zeigt das Schreiben des Werts myData in eine Datei mit dem Namen. Das Gegenteil von SC ist der Befehl Get Content. Mit dem Befehl GC wird der Inhalt einer Datei gelesen. Im folgenden Beispiel wird beispielsweise der Inhalt der Datei angezeigt. Mit dem Befehl GetEventLog können Sie windows Reinigungsprotokolle abrufen. Wie bei Get prozess müssen Sie keine zusätzlichen Tools verwendet werden. Das folgende Befehlbeispiel zeigt das Abrufen der letzten 10 Einträge aus dem Ereignisprotokoll. Windows PowerShell unterstützt auch die automatische Vervollständigung der Eingabe. Um dies zu überprüfen, geben Sie GetP ein und drücken Sie die Tab-Taste. So Sie haben die Möglichkeit, alle Befehle auszuwählen, die mit den von Ihnen eingegebenen Zeilen beginnen. Für Informationen zu nur einem Prozess wird der Name dieses Prozesses als Argument für den Befehl GET-PROZESS angegeben. GET-PROZESS und der Name des Prozesses Die Shell enthält ihren beeindruckenden Katalog, der von Hunderten von Befehlen präsentiert wird. Es ist nicht möglich, sich alle diese Namen und die damit verbundenen Eigenschaften zu merken. Dies muss jedoch nicht getan werden, die meisten von ihnen werden Äußerst selten oder gar nicht in der Praxis angewendet. Sie sollten nur auf die wichtigsten und praktischsten achten, die nützliche Funktionen haben. Darüber hinaus können Sie eigene Batch-Dateien erstellen, bei denen es sich um Angebung PC1 handelt in der PowerShell-Befehle eingefügt werden, um diese ausführen. Trotz der Tatsache, dass PowerShell seit langem Teil von Windows ist, können Sie die Skripts nicht mit einem einfachen Doppelklick ausführen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Skript und wählen Sie mit PowerShell ausführen. Aus Sicherheitsgründen müssen Batch-Dateien signiert werden. Sie können die aktuellen Richtlinieneinstellungen überprüfen, indem Sie den Befehl GET exclusion Police eingeben. Das Ergebnis ist einer der folgenden Werte. rescued skriptstellung ist verboten. Standardkonfiguration als sign. Sie können Skripte ausführen, die von einem vertrauenswürdigen Entwickler sig signiert wurden. Von der Ausführung des Skripts werden Sie von PowerShell um Bestätigung gebeten. Remote-Signed. Sie können Ihre eigenen oder von einem vertrauenswürdigen Entwickler signierten Skripte ausführen. Sie können beliebige Skripte ausführen. Während des Tests können Sie die Anforderungen deaktivieren, nur signierte Dateien ausführen. Danach können Sie beliebige Skripte ausführen. Skripte zum Bearbeiten der Registrierung, Erstellen, Loschen von Verzeichnissen und Dateien, Änderung von Systemeinstellungen usw. Ein Skript besteht aus einer Reihe von Befehlen, die eine Aufgabe automatisieren, die ein Benutzer manuell über die Programmoberfläche ausführen würde. Das folgende Skript schreibt beispielsweise Text in eine Datei. Denken Sie daran, die Anforderung zu aktivieren, nach dem Testen von PowerShell nur signierte Dateien erneut auszuführen. Geben Sie den folgenden Befehl ein Windows PowerShell kann nicht als einfaches und zunächstes Programm bezeichnet werden. Es ist schwer zu verstehen und Sie werden es nicht in kurzer Zeit beherrschen können.